Also definitiv ja, Zudem würde ich es nochmal machen, in jedem Fall auch wieder mit einem Team. Sehr spannendes Thema, kann ich verschiedene Kanäle testen mit wenigen Budgets. Zu Beginn mit einem kleinen Team führt man das kleine Team natürlich noch selbst. Das ist schon wirklich ein tolles Gefühl auch für das ganze Team und man kann sich dafür feiern. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zum Thema Gründergeschichten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, nicht nur Fachwissen und Expertenwissen zu teilen, sondern auch Menschen zu bitten, aus ihrem Leben echte Erfahrungswerte zu teilen. Und deshalb begrüße ich heute hier herzlich dich lieber John und bedanke mich dafür, dass du nicht nur deine Zeit investierst, sondern dass du auch ein wenig aus deinem Leben berichtest. Und da ich dich einige Jahre schon kenne und auch begleiten durfte in einigen Phasenprojekten, weiß ich, dass du auch mehrere Unternehmen gegründet hast und darüber wollen wir uns unterhalten. Und dann an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, Daniel. bin gerne da. Danke für die Einladung. Bei dir ist es ja so, dass du schon relativ früh den Traum oder den Wunsch hattest, dich selbstständig zu machen. Und das interessiert uns natürlich, was dich motiviert hat oder was dein, ja, deine inneren Motive waren, dich selbstständig zu machen. Ich glaube, tatsächlich war es zu Beginn doch noch sehr verwandt mit dem, was es heute ist, also die unternehmerischen Möglichkeiten, die Visionen, den Markt, den man sieht, die Gegebenheiten, die man ja auch auf den Kopf stellen möchte, vielleicht auch Sachen, die mich persönlich gestört haben, also insbesondere auch jetzt in meiner jetzigen Gründung oder mich persönlich betroffen haben, äh, mal neu zu denken und aus Kundensicht zu schauen, wie kann das noch funktionieren. und ähm, dann wirklich einfach auch drauf loszustürmen, die eigentliche Möglichkeit haben, dann diese Gedanken und diesen Willen dann auch in die Realität umzusetzen. Das ist das, was ich äh, auch als junger Mensch als auch heute tatsächlich oft in einer ähm, anderen Rolle nicht so stark sehe. Mhm. Wenn ich jetzt mal das Bild vom Microsoft-Gründer Bill Gates sehe, das hat mich damals auch inspiriert, das waren, glaube ich, 10, 12 oder 14 Leute, die das Projekt gestartet haben und ganz zum Schluss ist nur er alleine, glaube ich, und noch ein zweiter übrig geblieben. Und wenn ich mich richtig entsinne, war es bei dir auch so, dass du damals ja begonnen hast, zu dritt. Das heißt, ihr wart, glaube ich, drei Gründer und äh, dann ist ja ein bisschen was passiert. Wie hast denn die, du diese Phase erlebt oder auch vernommen, wo du gemerkt hast, der erste steigt aus, der zweite steigt aus und jetzt bist du ja letztendlich alleine übrig geblieben? Ja, spannende Frage, wenn nicht gar die spannendste von allen. Ähm, ich glaube, in der ersten Phase, ähm, wir waren zu dritt, ja. Also ich sag mal in der Idea Stage, die ersten Monate, Quartale. Dann hat sich der Dritte dann für was anderes entschieden, was ganz typisch ist. Das war auch eine Phase. Wir waren damals in einem Accelerator-Programm mit also acht anderen Startups, von denen quasi dann nur ein oder zwei nach, nach diesem Programm noch weitergemacht haben, eben wir und noch eins. Und da hat sich in ganz vielen Teams dann eben auch schon was geändert. Es sind neue Mitgründer sogar dazugekommen oder haben sich was Neues entschieden. Das war irgendwie in dieser Gruppendynamik relativ normal. Mhm. Und wir konnten diese Trennung in dem Sinne, wenn man so nennen kann, auch relativ leicht überwinden, dieser erste, weil das Team einfach noch nicht so stark zusammengewachsen war. Und es gab jetzt ja auch noch kein Produkt in dem Sinne, keine Umsätze, keine Operations, keine Mitarbeiter. Quasi einfach äh, drei junge Unternehmer mit äh, einer groben Idee, die mal loslaufen. Mhm. Und ähm, der zweite Gründer ist ja dann zu einer späteren Phase raus, nachdem wir quasi schon Produkt-Markeintritt, Operationsaufbau und Teamaufbau hinter uns hatten und den ersten VC ähm, so, oder die ersten beiden VCs bei uns mit an Bord hatten ähm, und sich dadurch quasi operativ relativ viel geändert hat bei uns, hm. dass wir uns da sehr einvernehmlich auch zu einer Trennung ähm, äh, entscheiden konnten, aber dann eben natürlich auch jetzt nach wie vor äh, schauen, wie wir in die Zukunft gehen. Mhm. Und wenn du jetzt so zurückschaust in deine Gründung und die verschiedenen Phasen auch, wo du mit deinen Mitgesellschaftern angefangen hast und dann einer und dann der andere ausgegangen ist, würdest du das nochmal machen oder würdest du jetzt lieber gleich alleine starten? Was hast du dafür für Erkenntnisse rausgezogen? Also definitiv ja, zudem würde ich es nochmal machen, in jedem Fall auch wieder mit einem Team. Ich glaube sehr stark an ja, den Team-Effekt, sage ich mal, der klassischen Startup-Lehre ja auch, dass man, klar, nobody is perfect und man ergänzt sich einfach sehr gut und mhm. man geht einfach durch solche schwierigen Phasen oft im Team einfacher, als man das alleine tut, auch wenn ich beide Phasen erlebt habe, ich war auch immer mal wieder quasi ja dann eben nach dieser, nach diesen Teamänderungen allein, habe mich aber immer wohler gefühlt, als ich eben wusste, ich habe jemanden mit dabei, mit dem man sich dann eben auch über schwierige Themen sehr eng austauschen kann und ähm, das gemeinschaftlich zu schaffen. Mhm. Jetzt ist es ja so, du hast ja nicht nach einer langjährigen Karriere, nach Motto Studium, 20 Jahre, irgendwie Management oder Vorstand und dich dann selbstständig machen, sondern du hast ja relativ zeitnah nach der Uni dann auch begonnen, dich selbstständig zu machen, also relativ jung. Wie alt warst du denn, als du dich selbstständig gemacht hast? In der ersten Selbstständigkeit, das war wahrscheinlich noch in der Schule, und kam dann quasi von der Selbstständigkeit hin zum Unternehmen oder zur ersten Kapitalgesellschaft während dem Studium. Ja. Also Anfang 20. Also schon ausbildungsbegleitend hast du schon deine ersten Erfahrungen sammeln können. Genau, wobei das zu Beginn im Studium eher wirklich auf Freelance-Basis war, ja, im Sinne des Selbstständigen weniger stark als Unternehmer. Ja. Und die erste richtige Gründung war dann direkt anschließend zur, zur Uni. Ja, okay. Und was waren da so alt am Anfang, als du dann die Entscheidung getroffen hast, nicht den klassischen Karriereweg zu gehen, sondern in die freie Wirtschaft zu gehen mit einem eigenen Unternehmen? Was waren da so die wichtigen Lektionen, die du da gelernt hast, wo du sagst, also wenn jemand jetzt kurz davor steht, sich auch selbstständig zu machen, wo du sagst, das sollte dem anderen möglicherweise nicht passieren? Ich glaube, unabhängig des Alters. Also ich würde heute mit dem gleichen Elan und der gleichen Freude rangehen, natürlich mit einem anderen Erfahrungsschatz. Ich kann oder konnte auch zu keiner Zeit eigentlich bereuen diesen Weg und kann deswegen von meiner persönlichen Geschichte eigentlich nur empfehlen, wenn der Wunsch da ist, dann sollte man es auch tun. Mhm. Jetzt hast du ja im Rahmen eures Wachstums, ihr habt ja mehrere Unternehmen ja gegründet. Das erste, glaube ich, das hat sich relativ schnell erledigt, das zweite auch und dann gab es ja eine kleine, war das eine Evolution, eine Weiterentwicklung oder war es jedes Mal was Neues, bis du letztendlich den ähm, großen Erfolg dann für dich auch gefunden hast. Wie war da so die Abfolge? Würdest hm. du sagen, es war einer Schnur oder was hat zu diesen Veränderungen geführt? Hm, ich glaube, ich habe wirklich verschiedenste Branchen und Geschäftsmodelle mal ausprobiert mit einer ja, relativ hohen Geschwindigkeit, würde ich schon auch sagen, um einfach ja zu, zu lernen, zu verstehen, was funktioniert und wie es funktioniert und wie ist die grundsätzliche Herangehensweise. Hm. Und was, ich, was wir jetzt machen mit Yovo ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung oder eine Evolution tatsächlich aus dem ähm, Unternehmen davor. Es ist sogar die gleiche Entity, also es ist die gleiche GmbH, die wir umgenannt hatten. Wir haben quasi nur leicht die Zielgruppe und das Produkt geändert. Mhm. Und dadurch im Endeffekt auch das ganze Unternehmen. Das ja, ist immer in diesem Business Model Canvas, du mhm. hast eine andere Zielgruppe, du hast ein anderes Produkt. Oder irgendein kleiner Baustein und auf einmal ähm, ändert sich alles so ein bisschen. Ja, das klingt ja so ein bisschen wie auch die Reise von Christoph Kolumbus. Der ist ja aufgebrochen von Spanien und wollte dann Indien erreichen und angekommen ist er ja ganz woanders. Und das klingt ja bei euch oder bei dir auch so. Du habt, ihr habt eine Firma gegründet und dann habt ihr angefangen und dann gab es eine Veränderung, eine Veränderung, Veränderung und dann ist etwas völlig Neues entstanden, was vorher gar nicht so geplant war. War das so oder wie war das? Absolut, genau so. Also wir wollten zuerst irgendwas ähm, im Handwerk digitalisieren ja. und haben dann verschiedene Wertschöpfungstiefen kennengelernt. Also in so einem Fall kann man speziell eben Kunden gewinnen online, diese Kunden vermitteln. Man kann aber auch sehr sehr tief in die Wertschöpfung reingehen. also selber quasi ein Handwerksunternehmen gründen. Ähm, das sind so... Eine der Stellschrauben, aber auch im Bereich, welche Kunden hat man, welche Produkte dann genau, welche Gewerke, welche Kanäle, die man sich bedient, das ist ein B2C-Modell oder ein B2B-Modell und da ganz konkrete Klarheit zu haben, das war am Anfang quasi grob klar, hat sich aber wirklich die letzten Jahre immer wieder so stark geändert, dass ich definitiv das so bejahen würde, wie du das gerade ausgedrückt hast. Also wir sind erstmal mal mit einer groben Idee rangegangen oder einer Vision, ja. was zu machen und haben dann durch mehrere kleine Adjustierungen, kleine Pivots, das Produkt und das Unternehmen dem Markt gerecht geformt. Ja, also kann man schon so sagen, dass ihr mit einem Schiff zu Wasser gegangen seid, seid losgefahren und habt dieses Schiff dann auf dem Wasser, auf dem Weg umgebaut, erweitert, verbessert, optimiert. Und dabei sind euch ja dann auch ja, in der Zwischenzeit einige Alleinstellungsmerkmale ja ähm, auch gelungen. Was würdest du denn sagen, was so das Besondere war, was ihr entwickelt habt, was euch abgrenzt von anderen Mitbewerbern? Also wir sind nach wie vor quasi der Einzige in dem, was wir genau tun. Also wir beraten Pflegebedürftige zu Badumbauten und wickeln diese dann auch ab. Ja. Das hauptsächlich Alleinstellungsmerkmal ist, dass diese Umbauten tatsächlich ab 0 Euro stattfinden können, dadurch, dass wir zu Fördermitteln beraten und diese Fördermittel eben auch beantragen und auch entsprechend mhm. abrechnen Ja. und das alles quasi in einer digitalen Plattform, dass der Kunde die größte Convenience und die das beste Produkt bekommen kann. Ja. Das klingt für mich ja schon so, als dass ihr auch eine Zielgruppe erreicht, die ja doch schon ein bisschen älter ist. Also wenn jetzt Pflegebedürftige, also auch Senioren, eure Firma heißt ja auch Seniowo, als Zielgruppe erreicht wird, denkt man vielleicht ja am Anfang nicht so, dass die alle im Internet unterwegs sind. Aber ihr schafft es ja, die zu erreichen. Wie habt ihr das geschafft oder wie sind da eure Erfahrungen? Auch das war, denke ich, eine Evolution. Also wir haben tatsächlich zuerst gelernt, ähm, sind es äh, wirklich die Pflegebedürftigen selbst, also die Betroffenen, oder ist es ist der Pflegehaushalt mit beispielsweise den Angehörigen, die oft natürlich bei so einer Entscheidung äh, involviert sind, die dann sehr wohl digital affin sind. Mhm. Ähm, es gibt aber eben auch andere Akquisewege, wie erreicht man genau jetzt Senioren oder insbesondere sogar Pflegedienste ja. über Vermieter oder über den Pflegemarkt, über ähm, aus unserer Sicht solcher B2B-Player. -B2 ähm, Und es gibt mhm. natürlich auch Marketing-Kanäle, die jetzt... Äh, ein älterer Mensch äh, oder andere Zielgruppen konsumieren. Ja, und äh, welche Rolle spielt in eurem Geschäftsmodell das Internet jetzt ganz konkret als Kanal? Schon eine zentrale Rolle, also den Großteil unserer Kundenanfragen generieren wir tatsächlich online. Okay, und äh, gibt es da bestimmte Erkenntnisse, Erfahrungswerte, wo du sagst, wenn ein Neugründer da an den Markt herantritt, worauf er da achten sollte, also würdest du sagen, das ist der Hauptkanal oder ist es ein wesentlicher Kanal? Oder lohnt es sich überhaupt jetzt noch ähm, einzusteigen und äh, Kunden übers Internet zu gewinnen? Wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis? Hm, ja, sehr spannendes Thema. Habe ich mich auch immer wieder mit beschäftigt. Ähm, mit einer tollen ähm, ja, Philosophie oder Methodik namens ähm, ja, der Erfinder ähm, hat das so genannt. Äh, das Buch heißt auch so Traction, kann ich nur empfehlen. Hm. Ähm, mit der man quasi verschiedenste Traction-Channels oder Marketing-Kanäle testen und evaluieren kann, ob sie was sind. Nach hm. eigentlich immer den gleichen Metriken sozusagen ist der Kanal groß genug, hm. kriege ich ähm, günstig genug Kunden generiert im Verhältnis zum äh, Customer Lifetime Value, also zum Umsatz. Hm. Und ähm, mit dieser Methodik, das, die nennt sich dann Bullseye, kann man sehr schnell rausfinden. Oh, mit wenigen 100 Euro, also vor allem im Online, ja. ähm, kann ich verschiedene Kanäle testen mit wenigen Budgets, um zu schauen, wie groß ist die Reichweite, wie funktioniert dieser Kanal groß, was zahle ich jetzt, was glaube ich, kann ich vielleicht nach so einem erfolgreichen Test auch bezahlen pro Kunden, wenn ich das mal optimiert habe. Ja, deswegen sind vor allem natürlich die Online-Kanäle dafür prädestiniert, sehr schnell zu testen, sehr günstig zu testen und zu iterieren. Hm. Und auch eine Menge dabei natürlich zu lernen, ja, allein dass man sich mit Keywords beschäftigt, sich mit der Kundengruppe, mit dem Traffic beschäftigt, hm. dabei auch den Markt kennenlernt, auch andere Marktteilnehmer kennenlernt. Ja ist deswegen ja immer das allererste, denke ich, was man machen kann. Wobei wir bei unserem Geschäftsmodell tatsächlich, wie du gefragt hast, tatsächlich beides machen mussten, einfach weil die Zielgruppe verhältnismäßig wenig online ist ja. und tatsächlich, wir jetzt noch glauben, mit großen Partnerschaften, die wir inzwischen auch haben, mit großen Vermietern oder Wohnungseigentümern beispielsweise, ähm, auch einen ja, gewissen Login-Effekt zu erzielen im Markt, also nachhaltige ähm, hm. Kundengenerierung auch zu schaffen. Ja, also sowohl physische Offline-Netzwerke als auch die Online-Kanäle zu nutzen, das ist bei euch ein Mix sozusagen. Genau, ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell, dann wirklich eben pro Produkt und pro Markt und hm. man muss sich das Korsett äh, raussuchen was man bedienen kann und was funktioniert. Das ändert sich dann so ein bisschen mal. Bei uns hat sich eben auch ein bisschen geändert. Zum Beispiel heutzutage, naja, fünf Jahre danach oder vier Jahre danach, ähm, ist das Online-Lead-Volumen, das online suchvolumen extrem gestiegen, also im Faktor 4 oder Faktor 5. Mhm. Ähm, einfach klar, weil wir den demografischen Wandel haben und ähm, auch die ja, Digitalisierungswelle im klassischen Sinne. Ja, also es gibt einfach mehr ja. Internetanschlüsse jetzt wirklich auch in Haushalten als noch vor fünf oder zehn Jahren, ja. vor allem eben bei älteren Haushalten. ist... Ähm, hat uns da schon auf jeden Fall im Online-Bereich, denke ich, unterstützt. Und ähm, das ist, denke ich, auch immer, also auch, auch heute noch immer wieder der Grund, sich zu unterfragen, kommen wir mal in eine Phase, wo sie jetzt wieder ein anderer Kanal doch nochmal lohnen kann. Ja. Also ähm, wir machen zum Beispiel auch äh, Print-Marketing in großen Tageszeitungen, haben das schon relativ früh begonnen. ja ähm, Machen aber zum Beispiel noch keinen tv ja. Einfach weil, ähm, klar, natürlich Reichweite und Preis im Vergleich zu Online-Kanälen äh, schon einen höheren Streufaktor haben, dadurch in der Regel eher teurer sind ja. und äh, schwerer auch zu messen. Und ähm, auch noch so einen Folgeeffekt haben im Bereich ja, Brandaufbau oder Empfehlungen und je größer und älter das Unternehmen wird in der Regel beschäftigen, ähm, man sich immer mehr dann quasi mit diesen größeren oder teuren oder reichweitenstärkeren Kanälen. Ja. Das denke ich, schon so der, über alle Unternehmen statistisch hinweg der klassische Weg. Man beginnt quasi online, schaut bei Google AdWords sich äh, idealerweise am schnellsten an, was kann ich darüber an Traffic generieren hm. und äh, testet und äh, schaut dann nach und nach perspektivisch auch, welche größeren Kanäle kann ich noch angehen. Ja, und gerade weil du gesagt hast, dass solche klassischen, traditionellen Medien recht teuer sind, da habt ihr auch einen interessanten Deal damals geschlossen. Ich weiß nicht, ob du den mitteilen möchtest, oder? Grundsätzlich schon zur Mechanik, äh, klar, da gibt es äh, den, solche Media for Equity Deals oder auch äh, Revenue for Equity Deals, Ja. das bedeutet, dass große Medienhäuser oder Konzerne äh, bereit sind, gegen Unternehmensanteile Medialeistung zur Verfügung zu stellen. Ja. Mit denen schließt man dann einen zum Beispiel Medienleistungsvertrag über ein gewisses Volumen ja. und bekommt dann auch ja, vergünstigt in einer gewissen Rabattstufe, ähnlich wie der Großkonzern, auch wenn man sich das normal nicht leisten könnte, eben diese Media zur Verfügung gestellt. Und ja. ähm, wenn eben das gut funktionieren kann, gut passen kann, dann kann das auch in frühen Phasen sinnvoll sein. Ja. Dann hast du ja dieses Buch Traction angesprochen, das hört sich ja für mich so ein bisschen an wie so ein Angler, der dann auf eine Seenlandschaft kommt, der gar nicht genau weiß, wo sind überhaupt Fische, welche Fische und worauf beißen die und dann testet man so ein bisschen aus verschiedene Ködersorten und schaut dann, wo welcher Fisch anbeißt und ob sich das lohnt. Habe ich das so richtig verstanden oder? Absolut, ja, also ähm, vor allem eben zwischen den verschiedenen Growth Stages macht das, denke ich, sehr Sinn, also vor der Gründung, hm. wenn man wirklich den Kunden und den Markt noch nicht genau kennt, hm. ähm, sich zu überlegen, ähnlich wie wir das jetzt ja gerade schon fast durchgesprochen haben, hm, welche Medien werden dann konsumiert? Vielleicht der digitale Leser ähm, von einer äh, Tageszeitung ja. ist vielleicht eher ähm, eine junge Zielgruppe oder eine, eine digitale Zielgruppe äh, und, und andere als die Printleser. Ja, aber hm. ähm, diese Überlegung führt man quasi in der Mechanik schon auch durch und wählt dann quasi systematisch die passendsten Kanäle, wo man mit einer Logik oder seinem ersten Marktgespür diese Kanäle promotet, um die dann aber eben auch systematisch zu testen, zu evaluieren, um nicht ja der Gefahr quasi der ja, vermeintlichen Allwissenheit oder Betriebsblindheit äh, zu erliegen ja. und zu denken, oh Gott, das und das klappt eh nicht oder kann ich nicht, äh, sondern eben zu sagen, hey, wie kann ich zum Beispiel in einem Monat drei Kanäle mit jeweils 500 Euro Budget kennenlernen, testen und glauben, hey, cool, da habe ich was gefunden, das macht der ganze Markt noch nicht. Ja. Keiner nutzt meinetwegen YouTube-Videos oder irgendwas anderes, hm. wir aber schon und schaffen es damit quasi auf die nächste Wachstumsschwelle oder auf den nächsten Milestone der Firma. Ja. Jetzt seid ihr gerade in der Anfangszeit doch relativ schnell gewachsen, also ihr wart am Anfang dann zu dritt, dann auf einmal zu zweit und dann kamen Mitarbeiter zu, dann habt ihr Investoren gefunden und dann ging ja doch relativ schnell die Größe des Teams nach oben. Wie hast du das dann ja, persönlich erlebt? Wie groß ist dein Team jetzt? Also, was war so die Obergrenze, wo du mit verantwortlich warst? Und was hat es mit dir auch als Mensch gemacht, so viel Führungsverantwortung auch zu haben? Mhm. Also, wir sind jetzt 40 Leute, davon ein paar Motore. Wir waren im Peak, glaube ich, 50. Mhm. Und ich glaube, wir hatten sehr früh begonnen, quasi gerade erste Mitarbeiter, Praktikanten, Supporter mit ranzuziehen, weil wir jetzt zu einer operativen Abwicklung, die wir sehr früh begonnen haben, auch relativ schnell Unterstützung benötigt haben. Ne? Ja. Und dann quasi als Gründer, Duo oder Trio nicht alles schaffen konnten. Ich glaube, das lag an der grundsätzlichen Herangehensweise, dass wir eben vor oder mit Gründung oder fast schon vor Gründung quasi direkt Umsatz erzielen wollten und auch erzielt haben, um quasi einfach zu lernen, wie funktioniert das und dann anschließend Produkt und Prozesse darum zu bauen. Deswegen war das für uns quasi von Beginn an eine relativ hohe Gewöhnung daran. Ähm, aber natürlich, klar, kamen dann irgendwann die ersten Teamleiter oder Abteilungsleiter oder Geschäftsführer ähm, und, und, und, und Promotions äh, von, von verschiedenen Mitarbeitern dazu, um die Firma einfach so auch aufzubauen, ja. dass sie ähm, nicht komplett alleine von den Gründern abhängt, sondern an mhm. sich äh, funktioniert. Im schlimmsten Fall, wenn einer der Gründer mal im Urlaub ist oder mal krank ist, oder ein Projekt hat wie Fundraising, dass im Endeffekt das operative Geschäft dann nicht sofort ja, in Abhängigkeit gerät. Ja. Und wie war das für dich so als, als Person? Also du hast ja auch eine Reihe von Konflikten auch erlebt, viele Erfolgserlebnisse auch erlebt. Was waren da so deine Lektionen oder auch Erkenntnisse heraus, was du, wenn du jetzt mal neu starten müsstest, vielleicht anders machen würdest, was für unsere Hörer und Zuschauer auch interessant sein könnte? Ja, mehrere Fragen. Also was habe ich gelernt und was würde ich anders machen? Also ich glaube schon trotzdem, dass diese Teamführung und der Unternehmensaufbau selbst ähm, mit die größte Kunst ist, ähm, mhm. um entsprechend klar natürlich auch Mitarbeiter zu gewinnen, die motiviert sind, die qualifiziert sind, die nachhaltig ähm, dabei bleiben und, und mit ähm, die Firma aufbauen möchten und partizipieren können natürlich auch. Also von der mhm. Kultur, von Karriereoptionen, davon was zu bewegen und da gemeinschaftliche Kultur zu schaffen, hm. das ist, denke ich schon das Wichtigste. Ähm, es ist auch so, dass das sich vielleicht noch mal gestärkt hat im Laufe meiner, ähm, meiner Gründer- oder Geschäftsführer-Erfahrung. Auch zeitbedingt, ja, also zu Beginn mit einem kleinen Team führt man das kleine Team natürlich noch selbst und hat so viele operative Aufgaben, dass auch weniger Zeit für die alte Führung bleibt als später. Das heißt, ich habe mich dann begonnen mit jedem Jahr intensiver damit zusammen oder auseinanderzusetzen. Ja, wie du sagst, war natürlich da auch Konflikte dabei. Das ist, denke ich, ähm, das ist Spannende, ja, diese Konflikte ähm, ja, entsprechend dann auch zu lösen und zu nutzen, und hm. persönlich zu wachsen und das Unternehmen allerdings auch ähm, dadurch auch solider auszustellen. Ja, hm. Es kann natürlich auch sein, dass sowas, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, zu einer Trennung führen oder zum einem ganz veränderten Aufgabenbereich oder zum anderen Rollenverständnis. Ähm, dass man sich tief auseinandersetzt zueinander. Hm. Und das Wichtigste dabei ist, denke ich, schon das einheitliche Wertesystem, dass man darüber einfach sehr, sehr klar kommuniziert, immer wieder kommuniziert, die Vision kommuniziert und ein gemeinschaftliches Ziel hat, das man gemeinschaftlich verfolgt. Das hm. hat uns dann immer wieder zusammengebracht. Hm. Äh, auch wenn mal der eine, hey, fachlich die oder die andere Meinung haben, die diametral auseinandergehen können. Hm. Es ist im Endeffekt genau das, was ich ähm, persönlich auch glaube, was erfolgsentscheidend ist, diese diametralen Meinungen eben zu nutzen, um nicht eine Einzelmeinung quasi hm. immer nur hinterher zu laufen. Jetzt ist es ja so, wenn man als Angestellter in ein bestehendes Unternehmen kommt, da gibt es ja alle Abteilungen, da gibt es Sales-Abteilung, Marketing, Personalabteilung, Finanzbuchhaltung und so weiter, Operations und Legal und ähm, bei euch war es ja so, als ihr angefangen habt, war nichts da. Heute gibt es fast alle Abteilungen. Das bedeutet ja für dich, dass du ja einen gewissen Prozess auch als Person durchlaufen musst, das alles dann irgendwann in einer gewissen Abfolge, aber auch anderer Seite Gleichzeitigkeit abzubilden. Wie hast du diese Phase erlebt und was sind so ja, deine Tipps daraus für diejenigen, die jetzt anfangen? Hm, also tatsächlich diese Gleichzeitigkeit... Das ist, glaube ich, so ein, so ein Credo, also insbesondere jetzt eben der, der, der Venture-Szene, hm. dadurch, dass sich das Unternehmen so rasant entwickeln äh, soll und äh, das Gründerteam das auch möchte hm. und, und immer wieder treibt, äh, entwickelt sich eben parallel und Nebensbereich operative Prozesse, Strategien, Geschäftsmittel und Produkte pa parallel quasi weiter und das natürlich ein bisschen zu manövrieren, äh, ist, denke ich, schon notwendig, äh, dass man nicht zu viele Projekte gleichzeitig angeht. Hm. Ähm, dort eine richtige Blaupause zu haben, wie gehe ich mit dem Teil Creative Chaos, den es ja wirklich auch braucht, umzugehen, gibt es, denke ich, nicht. Das findet jeder für sich so ein bisschen selbst. Also ähm, tatsächlich geht in frühen Gründungsjahren, denke ich, nichts, um auch wirklich viel selbst Hands-on zu sehen und Hands-on zu machen und, und, und viel auch Arbeitszeit und, und ähm, ja, Enthusiasmus und, und, und Liebe äh, in das Unternehmen zu stecken. Und sehr tief drin zu sein. Und... Ähm, ist aber trotzdem ein guter Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt schon noch am meisten die Rolle auf, genau darauf zu achten, dass man oder wir uns im Unternehmen nicht zu stark verzetteln in Einzelthemen hm. und wieder den Pfad zurückfinden, quasi auch, oh, jetzt ist gerade meine operative Herausforderung oder ein Mitarbeiter krank oder. Corona oder eine andere großoperative Herausforderung, dass man wir trotzdem eben es schaffen, an den strategischen Zielen zu arbeiten. Also ein Beweis dafür wieder, dass dass man das schaffen kann, viele Sachen auch gleichzeitig aufzubauen, weil es ja keinen Sinn macht, erstmal drei Jahre lang Marketing zu machen, dann drei Jahre Finanzen, dann drei Jahre Sales und dann drei Jahre Legal. Dann ist die Firma natürlich genauso tot wie einen Körper, wo die Organe ja auch nicht gleichzeitig dann vorhanden sind und auch dann stirbt, ja. Das ist schon richtig, also ein paar Bälle muss man schon jonglieren, glaube ich persönlich, ähm, Jetzt habt ihr euch ja für auch noch einen speziellen Weg der Unternehmensgründung entschieden. Wurde ja noch einen weiteren Ball. Ich glaube, du warst ja auch hauptsächlich immer verantwortlich dafür bei der Unternehmensfinanzierung. Es gibt ja die eine Möglichkeit, dass man mit Eigenkapital startet und vielleicht Fremdkapital, was man zurückbezahlt. Dafür gehört einem die Firma. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass man mit wenig Eigenkapital, ihr habt eine ganze Menge, glaube ich, auch investiert, aber ihr habt ja kein Fremdkapital als Darlehen aufgenommen, sondern Investoren reingenommen. Was waren denn deine Gründe oder eure Gründe damals dafür und wie hast du das erlebt, diesen, diesen Weg mit Investoren zu gehen, die ja doch schon mal häufiger anrufen als vielleicht ein Banker äh, und dann mal fragen, wie sind die Zahlen? Natürlich auch ein grundsätzliches und spannendes Thema. Ähm, für uns war relativ schnell klar, dass wir ähm, auch Investoren mit an Bord nehmen möchten, weil wir das Thema so groß und spannend fanden und ähm, einfach was bewegen wollten und hm. ähm, Richtig dran gezweifelt habe ich ehrlicherweise nie, ähm, auch wenn es bestimmt mal andere Meinungen gibt oder Reporting-Pflichten. Ähm, es liegt auch, glaube ich, aber daran, dass wir einen wirklich sehr wohl ausgesuchten Gesellschafterkreis haben, einen sehr erfahrenen Gesellschafterkreis, die lange in der Venture-Szene ähm, auch sind und ähm, deswegen sehr kompetentes Feedback geben können und sich sehr gut auch immer in die Phase des Unternehmens hineinversetzen können. Hm. Ähm, das ist, denke ich, teilweise auch ein bisschen Glück. Klar, ja, wir hatten da vielleicht einen guten Riecher und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ein bisschen Glück gehört, denke ich, auch dazu. Ähm, in unserer konkreten Situation ist es für uns die richtige Entscheidung. Mhm. Und sie wird uns auch noch weitere Möglichkeiten bieten. Und ähm, deswegen ja, fand ich das erstmal in dem Sinne durchwegs positiv. Aber... Ich kann mir schon auch vorstellen, also auch persönlich mal ein profitables Geschäftsmodell zu gründen oder mit einer Finanzierung oder mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt nicht, dass es für mich jetzt nur das Entweder-Oder gibt. Ich denke, das ist wirklich Geschäftsmodell und marktabhängig und auch die persönliche Situation, die damit wirklich reinspielt in diese Entscheidung. Das kann sein, dass ich bei einem anderen Unternehmen, wenn ich mal in Zukunft noch mal ein neues Unternehmen gründen sollte, diese Entscheidung anders treffen würde. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur finanzielle Investoren, sondern auch welche, die so strategisch euch mit Rat und Tat auch beratend zur Seite stehen? Oder? Ja, absolut. Also einerseits aus diesem Venture-Bereich, also aus der typischen VC-Startup-Szene haben wir sehr erfahrene Investoren mit dabei. Hm. Wir haben auch einen strategisch sehr wertvollen Investor, ähm, den wir als äh, ja, klassischen Stratege mit einem Venture-Arm äh, angesprochen hatten, die mit uns sehr eng operativ zusammenarbeiten und äh, unsere Produkte, mhm. die wir verbauen, herstellen. Ähm, wir haben dann eben natürlich den Media-Investor, über den Media -Investor, mit dem wir schon gesprochen haben. Zu Beginn hatten wir klassische ähm, Startup business angels angesprochen und mit an Bord genommen, die quasi selber die letzten Jahre in dieser Phase waren und verwandte oder ähm, auch nicht verwandte Geschäftsmodelle gegründet hatten. Also tatsächlich, die Allerersten hatten, glaube ich, gar nichts mit der Branche zu tun. Die kannten sich einfach quasi mit Internet und Plattformen und, und, und, Plattform und start aus hm. und hatten quasi dort ein Netzwerk. Und hatten eine Menge operativer und Managementerfahrung Später haben wir dann Leute dazu genommen, die dann eben auch spezielle Branchen oder Fachkenntnisse hatten mit sich brachten oder spezielle Netzwerk oder Türen dann auch öffnen könnten. Ihr habt ja eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden jetzt, die du ja hauptsächlich auch gestaltet und geleitet hast. Wie viele Finanzierungsrunden habt ihr dann durch circa? Was würdest du sagen? Im Endeffekt waren es ähm, vor allem eben, wenn man so will, mehrere Business Angels Runden in der ersten Unternehmensphase mhm. und ähm, dann hat sich das so ein bisschen konsolidiert. Ja, und mhm. Da könnte man jetzt ja jede einzelne Angel runde aufführen, dann sind das irgendwie mehr. Wenn man die mal zusammenpackt, dann ist es ein bisschen weniger. Hm. Und dann gab es eine klassische äh, Seed-Finanzierung mit äh, zwei VC-Fonds hm. äh, und eine Series-A-Finanzierung. Und dann eben die Beteiligung von den großen Strategen. Hm. So. Und was schätzt du, wie viele Gespräche hast du da ungefähr geführt? Weil viele denken ja, ich muss den einen finden und dann ein Gespräch und dann klappt es gleich. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Geschichte von Walt Disney, der über 300 Banken ja angesprochen hat, bevor die 304. oder 305. Bank dann zugesagt hat. Wie war es denn bei dir, so die Quote? Ja, krasse, krasse Nummer. Ich glaube, so viele, na gut, wenn man mal alle jemals in seinem Leben zusammenzählt vielleicht, aber so, so viele waren es, glaube ich, da nicht. Also in der Regel haben wir so eine Art Longlist äh, gebaut von Investoren oder Investorengruppen, die quasi zum so Produkt und Markt gepasst haben und zur Unternehmensphase mhm. und daraus eine Shortlist abgeleitet oder eben auch ja, unser Netzwerk angefragt, könnt ihr spezielle Leute empfehlen quasi. Mhm. Und ähm, diese Shortlist dann angesprochen, also auf unserer Longlist sind dann vielleicht so um die 100 Investoren drauf. Wirklich ansprechen wird man dann ein paar Dutzend. Ja. Je nachdem, wie auch das Feedback jetzt am Anfang ist. Ich glaube, in einer Runde haben wir aber wirklich mit sehr langem Atem das auch mal probiert. Dann in mehreren, ja, in, wie sagt man, in mehreren Schwüngen, mehreren Wellen ja. die Ansprachen gemacht. Kam also auf mehrere oder viele Dutzend Ansprachen dann zumindest. Ja, also aber schon mehr als 100 Gespräche oder waren es weniger? In Summe würde ich das so auf 100 Gespräche, sage ich mal, über alle Runden verteilt ähm, bewerten. Na, das hm. Ist, man kann sich das mit so einer ja, Conversion Rage im Einstellungsprozentbereich auch irgendwie ganz gut denken. Es kommt aber natürlich schon auch auf den persönlichen Erfahrungsschatz an oder wie gut kennt man auch natürlich Investoren. Ja? Wenn hm. man es, manche Investoren wirklich schon seit Jahren kennt, weiß genau. Das ist jetzt super spannend für die, dann braucht man vielleicht auch wirklich mal nur die fünf ansprechen, da sagen gleich ein, zwei, hey, ja. super, ja, aber oft ist es ja dann eben auch so, gerade in der Gründungsphase, wenn das, oder wenn das Netzwerk noch nicht so groß ist, dass man das eben erstmal lernt, ja. Investorengruppen investieren, in welcher Phase, was genau sind die kritischen Fragen und Gerade ganz am Anfang nehmen die natürlich auch schon erstmal äh, ja, das Pitch-Deck oder die Strategie ein bisschen auseinander und man überdenkt sich natürlich auch noch so ein, äh, ein paar hm. Themen. Was hast du so an kritischen Fragen erlebt bei den Gesprächen oder was war so die kritischste? Also ich denke, es gibt ja immer, sag ich mal, so das klassische, klassische Set, äh, Korsett, was man wissen will, ist der Markt groß genug, äh, ist das Produkt skalierbar genug und kriegst du das Team hin. Das sind, denke ich mal, so mit, mit die wichtigsten Themen. Hm. Ähm, wirklich kritisch ist es, ja... Glaube ich im Detailbereich dann auch oft. Also, unser Geschäftsmodell war, glaube ich, lange sehr klar. Wir haben einige Punkte, der, der Markt war sehr klar. Das ist dann wirklich sehr individuell. Unser, unser Markt ist, ist, ist da, wächst nachhaltig. Unser Produkt ist irgendwie so ein bisschen so ein No-Brainer. kriegt ja. halt 4000 Euro von der Pflegekasse, baut dafür für das Bad um, für, für, quasi für umsonst. Es ist irgendwie klar, dass es eine mega Hilfe ist für einen Kunden, deswegen Problemlösung zu erklären. Hm. Fällt bei unserem Produkt sehr leicht, genau wie der Markt. Das ist eben bei manchen neuartigen Ideen auch schwieriger erstmal zu zeigen. Hm. Was macht ihr, welches Problem löst denn jetzt wirklich? Ja, dann scheitern tatsächlich dann schon einige Pitches, wenn irgendwie eine Produktidee toll ist, aber die halt irgendwie nichts mit der Realität zu tun hat, weil vielleicht noch das Marktfeedback fehlt. Ja. So, das war bei uns deswegen, glaube ich, immer so der leichteste Teil, schwieriger, ähm, bei uns speziell, war dann das zu beweisen, was wir dann auch geschafft haben, wie sind wir speziell skalierbar, hm. ähm, dadurch, dass wir was mit, mit ja, Hardware oder Operations und, und Handwerk zu tun haben, ja. äh, aber jetzt eben nicht der regionale Handwerksbetrieb sind, sondern eben ein, ein Partner-Hub ja. und Plattformökonomie, die Online-Leads generieren kann oder eben über große strategische Partnerschaften Marktzugänge hat, die der kleine Handwerker nicht immer hat. Ja. Ähm, und eben ja dieses Fördermittelgeschäft ähm, dann eben auch skalierbar betreiben können. Ja. Das quasi immer wieder nachzuweisen, auch in KPIs. Das ist dann, äh, denke ich, die... Ähm Entscheidende Sache. Ja, gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von Investoren. Also einmal, weiß nicht, Fools, Friends and Family, so aus dem persönlichen ja. Umfeld. Dann gibt es die Crowd-Plattformen, äh, Companisto oder Centurio Arena beispielsweise. Dann gibt es dann Beteiligungsgesellschaften. Es gibt Business Angels, die sich noch persönlich beteiligen wollen, noch mitreden wollen, mitarbeiten wollen. Und dann gibt es natürlich die finanziellen Investoren oder andere äh, Unternehmen, die sich sogar bestand strategisch beteiligen. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus, die, die liebsten Investorenarten gewesen? Hm, also ist auch wieder sehr individuell. Es hängt natürlich an Personen und an den Fonds oder an den Strategien, mit denen man zusammenarbeitet, als auch am, am Team und dem Produkt, denke ich, was was, was den macht. Ähm, ich hatte ja den klassischen Weg schon beschrieben. Wir hatten mit Business Angels quasi die, die Pre-Seed-Runden ähm, gemacht. Ähm, ach so, ja, wir hatten noch äh, die, vom Accelerator quasi, so das allererste Ticket war quasi so eine Art äh, Gewinn, von diesem Acceleratorenprogramm, das wir mitgemacht hatten. Mhm. Ich fand das alles sehr wertstiftend. Also gerade dadurch, dass wir quasi auch das, das erste Venture, beide Gründer damals so gemacht hatten, noch keine nennenswerte Venture-Erfahrung davor hatten, war das wirklich toll. Ähm, einfach weil der Accelerator-Gründer oder der erste Business Angel, der da mit dabei war, mhm. die Erfahrung, den Markt kannte und wir so viel gelernt haben, jetzt von den anderen Startups auch, den anderen Gründern, auch von Business Angel-Investoren, allen Stakeholdern, die kamen, zu pitchen, Feedback gegeben haben. Das war schon wirklich prägend und ähm, eine richtige Druckbetankung an einzelnen Tagen mit Feedbacks von positiv bis negativ. Mhm die sehr prägend war, denke ich. Ja. Und auch dann eben die Beteiligung dann ja von dem ersten Business Angel und dem seinen, ähm, dem seinen Partnern, die uns am Anfang schon sehr viel gezeigt haben und Feedback gegeben haben, uns immer wieder geformt haben auf den richtigen Weg. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. In der späteren Phase haben wir nicht mehr so oft mit denen gesprochen und sprechen jetzt irgendwie nicht mehr oft mit denen zu fachlichen Themen. Ähm, eher zu Dingen, wo sie halt, weil sie die Firma jetzt noch am längsten kennen, immer mhm. wieder immer ihr Feedback abholen möchten. Manche sitzen davon auch im Beirat. Ja. Ähm, dafür sind natürlich jetzt sehr klar, die, die ähm, anderen Gesellschafter äh, vielleicht mehr im Vordergrund geraten, weil die die Board Seats haben und, und ähm, vielleicht auch mit, äh, bei der Runde mithelfen können oder die Erfahrung haben in Financials oder Legal Themen und zur strategischen Ausrichtung der Firma. Ja. ja also ich, ich glaube tatsächlich, wir haben in jeder Unternehmensphase sehr viel profitiert von den Gesellschaften, die wir reingeholt haben. Jetzt hast du eine ganze Menge auch Krisen durchlebt. Ich habe dich ja da eine Zeit lang auch begleiten dürfen. Und das war bei dir ja auch so, dass dann nicht ein gemachtes Nest gab und alles war schön und alles nett, sondern du hast viele Krisen erlebt. Was hat dir denn geholfen, diese persönlichen, aber unternehmischen Krisen zu gestalten, zu überwinden, zu durchschreiten? Viele Dinge, denke ich. Also tatsächlich schon der ähm, Austausch, natürlich auch mit äh, einem Coach oder mit einem Kumpel, hm. ähm, aber auch mit anderen Gründern. Ne? Also ähnlich dieses Korsett zu Beginn. Damals hatte man ja quasi andauernd oder auf Tagesbasis dieses Feedback und ähm, auch ja, diese Umgebung mit dem Auszug oder Einzug in das neue Büro. Äh, quasi war das Gründerteam dann eher etwas weniger stark von diesem permanenten Feedback ähm, umgeben, sage ich mal so, aber das war dann ähm, die Aufgabe oder das hat mir dann eben auch geholfen, immer wieder dieses Feedback dann aber zu suchen ja, von den verschiedenen Peers, Gründern, Coaches, Investoren, Beireiten. Hm. Das, das war sehr wertvoll, allerdings auch schon, denke ich, einfach die persönliche Entwicklung mit den Herausforderungen im Unternehmen dann auch umzugehen. Hm. Also gerade in Herausforderungsphasen. es läuft operativ gerade schlecht oder Finanzierbarkeit ist schlecht oder im Team gibt es auch noch Knatsch. Kommt ja oft dann irgendwie auch zusammen. Hm. Es zerrt natürlich äh, dann an Nerven, vor allem dann, wenn es über mehrere Wochen oder Monate auch im Anhält, so ein Zustand. Ja. Und ähm, da ist es, denke ich, wichtig, schon auch zu lernen, für, oder war es für mich und ich ist es für mich sehr wichtig, dort dann mich raus auch manövrieren quasi, indem man ja. Ähm, ja, einfach für ein gesundes Grundmindset hat. Das funktioniert mit diesen klassischen Startup. Ähm, ansetzen, ganz gut sich die Vision anzuschauen oder zu schauen, was möchte ich eigentlich, eine Bucketlist zu schreiben, sich solche Sachen zu, zu Augen zu führen, was, was motiviert mich eigentlich. Hm. Das ist, denke ich, schon ähm, der zweite wichtige Punkt, neben dem Feedback jetzt von, von ähm, ja, Peers und Mentoren oder Investoren. Und der dritte Punkt ist, denke ich, trotzdem auch nochmal so eine Art grundsätzliche Fitness von äh, Geist und Gesundheit. Hm. Die gerade klar, wenn es stressig wird, ich oft äh, typischerweise äh, weniger arg befolge, zum Beispiel den Sport hm. oder die Meditation, das Gehen in die äh, Natur, hm. äh, für sein eigenes Wohl zu sorgen, dass äh, das immer quasi ein wichtigen Stellenwerk und besonders in stressigen Phasen in der Finanzierungsrunde oder mhm. wenn irgendwas anderes gerade spannend ist. Ich habe dich ja in den Coachings und Beratungen, die wir auch durchgeführt haben, als jemand erlebt, der genau das Gegenteil ist von beratungsresistent. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ich weiß schon alles, kann alles, brauche nichts. Bei dir habe ich erlebt, dass du sehr offen warst, auch zielfokussiert, veränderungsbereit und dann habe ich auch mitbekommen, dass du ja auch viele Berater um dich herum gesammelt hast. Du hast einen für die Finanzierung, einen im Recht. Dann hattest du einen, mit dem du dich beraten hast, einen Kontakt auch zu Investoren gehalten hast. Also was würdest du so einem Gründer dann empfehlen? Welches Team von Experten sollte er sich umgeben, um dann tatsächlich auch zeitnah die richtigen Informationen und Methoden zur richtigen Zeit zu bekommen? Ja, dadurch, dass sich das, das ändert sich. Ich glaube, es ist wichtig, so, so, ein, so ein gewisses Team zu haben um sich herum, eine gewisse Gruppe, mhm. ähm, die schon auch gepflegt werden muss und sich auch im Laufe der Phasen ändern. Also vielleicht der eine Finanzierungsberater ist super, wenn es um geht, seine nächsten ähm, Kumpels noch mit anzusprechen oder das Pitch-Deck zu bauen für die erste Finanzierungsrunde, hat aber jetzt weniger Erfahrung, wie äh, ja, baue ich äh, eine Finanzierungsstruktur von einer größeren Runde mhm. ähm, in dem Fachbereich zum Beispiel. Ja, ähm, ich glaube, für mich ist es schwierig, ad hoc zu beantworten. Ich glaube, das hat sich sehr oft gewechselt, wenn ich so nachdenke. So eine Art beständige Größe, der auch jetzt der Persönlichkeits- und der unternehmerischen und mhm. Entwicklung gut tut, ist, denke ich, so einer der, der langfristigen Säulen. Fachexperten ändern sich eben ein bisschen im Laufe der Zeit, je nach konkreten Herangehensweisen oder Herausforderungen konkret. Mhm. Ähm, und der Rest hängt, glaube ich, dann wirklich nochmal vom Produkt und der Marke und das Unternehmen selbst ab. Wenn Finanzierung mit Investoren eine große Rolle spielt, da ein, zwei, drei zu haben, die dort Feedback geben, hilft natürlich total. Vielleicht ja. hat einer Erfahrung im Design, im Aufbau von einem Deck, einer hat das große Netzwerk, einer gibt dann ja den Tipps, so und so ist die Methodik vielleicht doch nochmal am besten. Und ja, solche administrativen Essentials, klar, wie der Steuerberater oder der Rechtsanwalt dann wieder Fachbereiche der Rechtsanwälte, die später noch dazukommen. Äh, irgendwie ist es doch schon ein recht großes Netzwerk, so ein Facettenreiser ja, mit vielleicht drei oder vier beständigen Größen und, und äh, nochmal so ein Schwarm drumherum an so einem Dutzend anderer Berater und Feedbackgeber, die dann eben nicht mehr so oft hm. gefragt werden müssen, aber immer mal wieder, eben wenn es ins Detail geht. Klingt ja schon mindestens nach einem Dutzend, wenn nicht sogar mehr, ja? Das würde ich schon sagen, ja. Was waren denn, wenn du jetzt so zurückguckst auf deine Zeit äh, als Gründer, Startup-Unternehmer, meine, deine größten Erfolge oder dein größter Erfolg, wo du sagst, das hat dir wirklich nochmal auch einen Schub nach vorne gegeben und da warst du auch eine gewisse Art und Weise auch stolz drauf. Hm, viele Punkte, denke ich. Ich glaube, was mit das Coolste ist, wenn es einfach funktioniert, so hey, wir haben das tausendste Bad umgebaut, ja. ähm, nachdem man Anfang gemacht hat, hey, ich weiß vielleicht, irgendwas ein Kunde braucht mein Produkt, ich kann jetzt auch die ersten drei, vier abwickeln. Man merkt, cool, das, das flutscht. Hm. Das ist schon wirklich ein tolles Gefühl auch für das ganze Team und man kann sich dafür feiern. Das heißt, man hat es geschafft, quasi eine Idee ins Leben zu rufen. Ja. Das finde ich schon toll in Kombination, aber tatsächlich auch mit dem Team der ja, größten Erfolge. Also hatten wir gerade, glaube ich, den Punkt schon mal angesprochen. Auch das Team, wo wir jetzt einfach aufgebaut haben, Management-Team, das wertemäßig so zueinander steht und nach vorne geht, nur damit kann man quasi dann die nächste äh, Wachstumsstufe auch schaffen, das Zehntausendste Bad anzugehen, sonst würden wir das nicht hinkriegen, denke ich. Hm. Das sind, denke ich, die motivierendsten Punkte. Klar, eine Finanzierungsrunde freut mich persönlich dann oder, äh, denke ich, die meisten dann auch, äh, hauptsächlich weil man weiß, cool, äh, jetzt haben wir diese Möglichkeit, Netze richtig Gas zu geben und wir haben einen tollen Partner mit an Bord gewonnen. Äh, haben vielleicht auch jetzt mal äh, Sicherheit oder Planungssicherheit, um diese und jene Pläne jetzt umzusetzen. Äh, aber ich glaube, das kommt eher so an der, an der ja, nachgelagerten Stelle. Also ich denke wirklich Produkt funktioniert, Team funktioniert und damit schafft man dann die anderen Herausforderungen auch. Das bringt die nachhaltigste Motivation. Jetzt habe ich ja in der Zeit auch häufiger mitbekommen, dass du dann schon eine 40-Stunden-Woche hattest in der du gearbeitet hast, die am Mittwoch vorbei war und dann kam noch eine zweite äh, Woche, zweite 40-Stunden-Woche dazu. Was waren da so Spitzenzeiten an Arbeitszeiten in der Aufbauphase pro Woche, die du erlebt hast? Hm, also wahrscheinlich schon bis zum zweieinhalbfachen davon, also 100-Stunden-Wochen, denke ich, waren schon keine Seltenheit. Ja? Also man Fängt er dann irgendwann an, so seine Nettoproduktivzeit genau zu messen. Ich fahre zum Beispiel immer von Köpenick zu arbeiten und habe noch eine halbe Stunde. Hm. Das heißt insgesamt eine Stunde nettoproduktiv nochmal in der Bahn ja. unter Umständen, bis der Laptop aufgeklappt ist, vielleicht ein paar Minuten weniger. Aber man macht vielleicht dann Mails und solche Themen. Es ist aber klar auch jetzt nicht über fünf Jahre konstantes Ziel, denke ich, das aufrechtzuerhalten. aber auf der anderen Seite auch nicht vermeidbar, immer wieder auch längere Phasen doch sich relativ stark reinzuknien. Einfach, weil man merkt, man kann trotzdem auch noch was mit der letzten Stunde des Tages bewirken, auch wenn die Kraft dann vielleicht nicht mehr so groß ist. Hm. Gibt es ja viele, äh, sag mal, in, in deinem Jahrgang, die dann in der Lebensphase eher Party machen und die Welt bereisen, Urlaub machen, sich bedienen lassen, Computerspiele spielen, Netflix gucken. Und äh, du hast ja recht viel Zeit in deinen Unternehmungen, auch in dich selbst entwickelt. Würdest du sagen, das hat sich gelohnt? Und wenn ja, warum? Ja, doch absolut. Ich habe das äh, immer aus äh, freien Stücken und der Interesse gemacht. Oder ähm, klar, auch ähm, aus Verantwortungsbewusstsein in Phasen zu, zu einem Team, zu dem Markt, zu der Sache. Ähm, aber im Endeffekt ist es schon, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe. Das heißt, man, man würde ja auch langweilig werden, wenn man das, irgendwie, das nicht hätte. Ne? Also. Könntest du dir mal vorstellen, so einen 9-to-5-Job zu machen? 35 Stunden Teilzeit oder? Schwierig, ehrlicherweise, aber klar, mal eine Phase zu haben im Leben, wo man auch mal ruhiger macht oder vielleicht sogar mal kurzfristig nichts macht, kann auch mal spannend sein. Ja, Aber ich denke, dann wenn man schon relativ schnell kirre, weil man im Alltag so viele Sachen merkt, die man auch irgendwie angehen kann und möchte. Hm. Jetzt hast du es ja auch geschafft, trotz der teilweise bis zu 100 Stunden Arbeitszeit in der Woche trotzdem noch eine Beziehung parallel zu führen. Was ist denn da dein Geheimnis oder welche Tipps, die du Mitgeben, oder? Ich glaube, darüber können wir noch mal genauso lange sprechen, <lacht> wie über das Unternehmen. Das heißt. <lacht> <lacht> Machen wir dann Teil 2 Teil eines Tages. Genau. <lacht> Aber klar, ich denke, das gilt, wie man für sich selber ähm, die Achtsamkeit hat, gilt es natürlich dann eben auch für die für den Ehepartner oder für hm. ähm, sein, sein persönliches Umfeld. Das ist einfach nie komplett auf Null. Ähm, gefahren werden darf langfristig, um nicht hm. zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen und natürlich auch das verstehen muss und diese ähm, Situation auch mittragen muss und damit einverstanden sein muss. Das heißt, du hast ja schon ein privates Netzwerk gehabt, du hast, wie ich sehe, jetzt auch kein Übergewicht, du bist auch sportlich fit und gleichzeitig eine Firma aufgebaut und auch Freunde. Was ist denn da so dein Tipp, das alles unter einem Hut zu bekommen im Rahmen jetzt des Selbstmanagements? Neue Motivatoren, also äh, gerade sowas wie Sport ähm, oder neue Themen, die man lern, lernen will in diesem Bereich, sind natürlich schon einfacher in der Gruppe oder wenn man zum Beispiel das Coaching-Programm oder die App hat. Solche Sachen habe ich viel ausprobiert, hm. die dann eben auch neue Impulse, neue Ideen, neue Sportarten oder neue Themen quasi mit sich bringen. Hm. Jetzt hast du dich ja sehr intensiv mit dir selbst und auch deiner Persönlichkeit auseinandergesetzt. Haben die dann, oder welche Hilfe haben die auch Persönlichkeitstests an sich geboten? Welche Erfahrungswerte hast du damit gemacht? Würdest du es empfehlen oder ist das eher überflüssig und trifft nicht zu? Wie waren da so deine Erfahrungen? Also ich persönlich bin Freund davon. Ich glaube, ich habe bestimmt schon drei oder vier Persönlichkeitstests gemacht. So hm. In allerersten wahrscheinlich sogar zu Schulzeiten, dann während der Berufsauswahl und dann während der Gründung nochmal zwei, drei. Hm die meistens irgendwie verwandt ähm, sind, so von der Technik, Mechanik gibt es ähm, ein paar renommierte, die dann eben auch sehr ähm, ja, valide Daten liefern können. Ähm, aber natürlich klar, auch irgendwo im Rahmen dieser Tests, eher als mal, die, die, die, die Tests sind, die leben natürlich so ein bisschen von der Interpretation, wie man damit umgeht. Ja. Aber uns hat das schon sehr viel geholfen, dass, dass wir einfach einen strukturierten Plan hatten, wie können wir... Uns kennenlernen, die Zusammenarbeit kennenlernen, unsere Bedürfnisse oder auch unser Stressverhalten kennenzulernen. Wie gehen mhm. wir damit um? Wo wollen wir uns vielleicht verbessern oder womit sind wir auch schon zufrieden? Mhm. Damit einfach nur ein Guideline zu haben, das hat schon viel geholfen. Neben dem Spiegel, das ist eigentlich ein Testergebnis. Mindestens die halbe Miete, denke ich, wie beschäftige ich mich überhaupt damit? Ja. Wir haben ja den Birkmann-Test, wenn ich mich recht erinnere, auch gemacht, nachdem ja auch die Astronauten ausgesucht werden bei der NASA und viele Konzernspitzen besetzt werden. Wie ist denn deine Erfahrung mit so einem Test? Ist das, was man einmal macht und dann das wahrnimmt, zur Kenntnis nimmt, beiseite legt? Oder bist du jemand, der dann regelmäßig auch sich mit sich selbst und dem anderen auseinandersetzt? Oder nutzt du das auch für deine Teamgestaltung, was ja auch Möglichkeiten bietet. Ich glaube, sowohl als auch tatsächlich. Ja, also Wir hatten das glaube ich genau gemacht, wenn sowas besonders spannend war, hey, wir bauen das Team jetzt neu auf oder um oder wollen hm. neu, neue Leute einstellen. Dann haben wir das genutzt. Wir haben es auch in, in neuen Management-Konstellationen genutzt untereinander. Ähm, wie wollen wir da zusammenarbeiten? Wer ist vielleicht auch wo stark und, und, und hat äh, wo welche, welche Eigenschaft und kann die dann quasi selber auch nochmal genauer ähm, für sich aktualisieren oder auf den aktuellen Stand bringen? und sich mitteilen der Gruppe gegenüber, was sind, was sind seine Wünsche und was möchte er machen. Ähm, ich selbst habe es immer wieder auch für mich benutzt, also sowohl den Birkmann-Test. Ähm, klar, nicht einmal ähm, gemacht, in die Schublade gesteckt, äh, sondern immer mal wieder drauf geschaut, mal Phasen regelmäßig, dann auch mal eine längere Zeit nicht, aber trotzdem dann mal wieder ein Jahr später vielleicht noch mal drauf geschaut, ob sich da was geändert hat oder was kann man jetzt noch mal rausziehen in der jetzigen Rolle. Hm. Ja, wir werden hier unter dem Video auch einen Link dazu reinsetzen zu dem Bürgmann Test, weil wir das auch unseren Gründern auch empfehlen und ich selbst auch immer wieder neu mache. Weil die Persönlichkeit ist ja genauso wie ein Unternehmen auch eher ein, ein fließender Prozess. gibt ja Veränderungen, dann gibt es bestimmte Entwicklungen, die man mal abhauen muss, dann kommt wieder ein neuer Ast, neue Früchte, das ist fließend. Wie sieht es denn bei dir aus mit, mit deiner persönlichen Vision? Ist dein, deine Vision jetzt in dem Unternehmen zu bleiben, die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte und dann mit 80 Nachfolger zu bestimmen oder siehst du dich eher auf dem anderen Weg Viele Startup kunden ja motiviert, einen Exit anzustreben mit großen Gewinnen und dann die Welt zu bereisen noch was Neues aufzubauen. Wo, was so, ist deine Vision? Wo soll es noch hingehen? Ich denke, das ist so ein Mittelding ähm, zwischen den zwei äh, Szenarien, die du jetzt genannt hast. Also wir haben schon ein Exit Interesse ähm, im Gesellschafterkreis, hatten das auch im Gründerteam quasi schon zu Zeiten, als wir ähm, uns für den ja, VC-Path entschieden hatten, wenn man so will. Auf der anderen Seite konnten wir oder insbesondere ich mich eben sehr tief mit diesem Thema identifizieren, ähm, da es eben aus dem eigenen Use Case gegründet wurde. Ich bin selber seit zwölf Jahren pflegender Angehöriger und ähm, habe deswegen einfach ein hohes Commitment zu dem Thema selbst. Ja. Deswegen äh, bin ich da jetzt langfristig motiviert und äh, habe vor allem den Antrieb, ja, das Thema wirklich groß zu machen und allen Betroffenen da draußen dann wirklich auch eine gute Lösung zu bieten. Das ist das nachhaltig motivierendste denke ich, was aber auch irgendwie wichtig ist, um die, genau diese Phasen, wo es dann vielleicht auch mal schwierig ist, mit Funding oder sonstigen Themen, operativen Themen, ähm, daran zu denken, sich daran dann wieder zu motivieren. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich auch nicht, ich muss das nicht mehr machen, wenn ich 80 bin. Ähm, ja denke, das Geschäftsmodell eignet sich grundsätzlich eben auch äh, dafür, das ähm, sehr schnell groß zu machen, um eben den Menschen da draußen auch das zu bieten, was sie verdienen wirklich im wahrsten Sinne. Ja. Und äh, habe aber persönlich äh, dann bestimmt auch noch mal vor, irgendwann in meinem Leben noch mal das ein oder andere Startup noch mal zu gründen oder vielleicht auch ein soziales Projekt zu gründen oder eine Stiftung, Also was mir mich persönlich auch einfach vielleicht perspektivisch in einer anderen Lebensphase in zehn Jahren noch mal was ganz anderes interessiert, was da noch so kommen mag. Jetzt hast du ja viele Erfahrungen gesammelt mit Geschäftsideen, die geklappt haben, teilweise auch die nicht geklappt haben. Du hast viele Methoden kennengelernt, wie man herausfindet, was klappen könnte. Und was man lieber lassen sollte, was, wo siehst du dann für unsere Zuhörer und Zuschauer in der Möglichkeit noch neue Geschäftsideen, wo du sagst, da macht es Sinn oder Branchen, da macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, Lösungen zu entwickeln, wo du vielleicht selbst jetzt auch nicht die Zeit hast oder haben willst in der Zukunft. Wo würdest du Neugründern empfehlen, auf die Suche zu gehen? Wo sind die großen Potenziale in der Zukunft? Würde ich lieber methodisch äh, antworten und zwar drei Möglichkeiten, wie ich äh, Ideen hatte. Das eine ist tatsächlich Inspiration. Ähm, ich war kurz nach äh, dem Uniabschluss äh, in New York eine Woche hm. und habe einfach so viele gesehen Sachen, die es einfach hier teilweise jetzt noch nicht gibt, weil der Markt anders ist oder weiter ist. Sich hm. ähm, Inspiration dann wirklich in einer anderen Umgebung zu suchen, ähm, das ist schon ja, wirklich, wirklich wahnsinnig begeisternd. Und äh, da kommen die Ideen dann meistens automatisch. Ähm, letztens war ich jetzt in Dubai zum Beispiel oft auf, auf der Expo ähm, oder sieht einfach in, in einem anderen Kontext quasi einfach Themen, die es vielleicht hier an dem Markt nicht so gibt. Mhm. Ähm, wie wir auch Geschäftsmodelle gefunden oder getestet hatten, war dann wirklich eher, ja, sage ich mal, rational sich zu schauen, hey, welche Modelle funktionieren oder welche Lead-Kanäle gibt es und, und wie kann man die bedienen, wenn es das eine nicht ist, kann ich da irgendwas am Produkt tweaken und auf einmal funktioniert es oder gibt es noch nicht. Also eher mal, so eine Art Matrix sich zu bauen und dann durchzutesten und rational auf die Suche zu gehen, also wissenschaftlich oder wirtschaftlich. Hm. Ähm, die dritte Variante ähm, ist natürlich auch sehr naheliegend, denke ich, aus diesem Use-Case heraus oder aus dem persönlichen Interessenskreis. So denke ich, sind dann auch unsere Gründungen schon entstanden. Ähm, Themen, die uns persönlich berührt haben, belastet haben oder gefreut haben, die wir mhm. entweder lösen wollen oder uns einfach den ganzen Tag nur noch damit beschäftigen wollen. Mhm. Und ähm, dort auch aus ein Produkt gemacht haben. Ja. Ja. Das also. bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass man den ganzen Tag irgendwas macht, was ein wichtig ist. Ja, also persönliches Engagement oder Involvierung, dann der wissenschaftlich-wirtschaftliche, analytische Weg oder Inspiration einfach auch aus anderen Kulturen, mhm. ja, aus anderen Regionen. Super, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass wir unserem Kanal auch nicht nur den Nutzen bieten, dass du deine Informationen teilst, sondern du hast ja, bist ja selbst noch aktiv als Unternehmer tätig. Du bist auch auf der Suche noch nach Kooperationspartnern oder Schlüsselpersonen, Schlüsselpartnern. Wer kann sich denn bei dir oder wer kann sich denn auch an dich wenden? Also was, was suchst du konkret oder äh, bist du auch bereit, dass äh, Menschen sich an dich wenden können, die jetzt vielleicht ein Startup gründen wollen? Das übergebe ich mal ganz offen jetzt so an dich, was, was du da Sehr suchst. gerne, ich dann ähm, Retrograde antwortet. Äh, natürlich dürfen sich äh, Interessenten jederzeit äh, an uns und persönlich auch an mich wenden. Mhm. Das passiert in der äh, Regel auch ab und zu mal. Mhm. Ähm, ich genieße da sehr den Austausch und denke, das ist immer beidseitig befruchtend, egal wie der Erfahrungsschatz äh, von den Austauschpartnern ähm, mhm. dort ist. Ja. Ne? Ähm, das zum Ersten. Zum Zweiten, wir sind im Endeffekt ein Partner, eine Plattformökonomie. Das heißt, wir suchen permanent Partner aus dem Bereich Handwerk, aus dem Bereich Pflege, Pflegedienste, Sanitätshäuser, Pflegeberater oder ja. aus dem Bereich Immobilien, also Hausverwalter, Immobilienbestandshalter. Super, dann können die sich wenden, die werden dann unter dem... Video auch entsprechenden oder dem Audio auch entsprechende Links dann setzen und die Kontaktdaten, die du freigibst natürlich. Wobei deine Firma ist ja zu finden übers Internet, Senjovo. Und wir wirst ja in anderen Film noch ein bisschen was dazu sagen. Jetzt habe ich eine, eine letzte Frage noch zum Thema der, ja, der Selbstorganisation. Also Ziele, Projektmanagement, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das gerade, wenn du ganz neu startest und jetzt auch dann ein wachsendes Team führst? Welch? Sehr wichtig. Ja. Und wo würdest du da die, die Tipps geben, wenn jemand sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich möchte mich vorbereiten, weil wenn du erstmal auf dem hohen Meer bist und du hast dein Schiff, du hast die Mannschaft, dann hast du ja immer weniger Zeit, dich selbst weiterzuentwickeln. Also wo könnte jemand, der jetzt neu startet, sich da zielführend jetzt schon vorbereiten, dass, wenn er auf hoher See ist, dann schon so ein gewisses Handwerkszeug hat? Natürlich auch, äh, klar, im Coaching, in der Beratung, aber auch von anderen äh, Gründern mhm. oder durch ähm, Learning-Plattformen sowohl als auch. Ja. Mhm. Ähm, ich denke, wie du sagtest, ja, es, es bleibt immer noch ähm, Zeit für die Selbstentwicklung, für, für die Learnings, Inzwischen ist aber schon so, dass wir für viele Spezialthemen auch Berater oder Agenturen mit eingeschaltet haben und auch noch einschalten, als auch ich persönlich sehr viel daraus ziehe, aus den Erfahrungen von Beratern oder von anderen Gründern. Jetzt hast du vielleicht noch eine abschließende Frage auch zur Finanzierung. Das ist ja auch ein häufiges Thema, wo wir auch Kundenanfragen kommen. Wir haben also junge Gründer, Unternehmer, Startups, die sagen, ich habe eine tolle Idee. Das Produkt ist vielleicht noch gar nicht fertig oder muss noch zu Ende entwickelt werden. Und da gibt es ja nicht nur den Weg über, über Investoren sondern, oder VCs, sondern es gibt da dann auch die Möglichkeiten auch über staatliche Fördermittel. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Würdest du das empfehlen? Habt ihr das gemacht? Hat es gut geklappt? Würdest du es normal machen? Was sind da deine? Ja, also Fördermittel bestimmt jederzeit, ähm, ist es lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Es gibt ja so einige, die dann auch gar nicht so schwierig zu bekommen sind. Mhm. Gerade wenn man in innovativen oder speziellen Branche ist, mhm. ähm, wo es jetzt spezielle ähm, Player oder den Staat gibt, der die Sachen fördern möchte. Ja, ähm, Ist es, denke ich, ein guter Start oder ein gutes Zubrot? Kann, kann beides wirklich äh, sein. Gerade ja. auch für entwicklungsstarke, Startups, die eine Menge an Produktentwicklung machen, ähm, gibt es oft Förderprogramme, die teilweise auch ohne externes Geld oder Investoren beantragt werden können. Wir selbst haben das auch genutzt, also einerseits für Beratung, Coachingsprodukte, für umsetzungsorientierte äh, Projekte, ähm, auch im Bereich äh, Investitionen. Da gibt es ja auch Zuschüsse quasi, mit denen man besonders jetzt eben Business Angels ähm, auch motivieren kann. Indem es da eben noch ein Fördermittel dazu gibt. Es gibt auch Beteiligungen eben zu großen Finanzierungsrunden staatlicher Seite, die man in Anspruch nehmen kann, die wir auch zum Teil in Anspruch genommen haben. Wir haben, glaube ich, jetzt sind es gibt da so die ganz, ganz klassischen Förderprogramme für Produktentwicklung, in dem Sinne, das haben wir als einziges eigentlich nicht gemacht. Die meisten anderen Themen haben wir versucht, uns mit mal zu beschäftigen und mit Mhm. Also weitere Ressourcen, die zur Verfügung stehen, nicht alle kennen das, nicht alle können das auch nutzen, weil es teilweise auf Innovation auch eingegrenzt ist, aber es gibt eine vierstellige Anzahl ja, von Förderprogrammen, die man nutzen kann. Absolut, sich damit zu beschäftigen oder jemand zu fragen, der davon Ahnung hat, das ähm, hilft natürlich total. Ja, dann kommen wir auch langsam in die Zielgerade. Und unser Motto oder unsere Werte bei dem Kanal So geht Selbstständigkeit sind vor allen Dingen auch Ermutigung und Ausrüstung. Und da habe ich noch eine kleine Bitte an dich, weil wir jetzt gerade ja noch in den Endphasen sozusagen der Corona-Krise leben, weil potenzielle Kriegsgefahr in der Europa, im Osteuropa der Fall ist dann sagen viele, ja, die, die Märkte sind eigentlich aufgeteilt oder der Einzelhandel stirbt. Wenn jetzt der, der Gründer oder Zuhörer jetzt zuhört und denkt, macht es sich überhaupt noch Sinn, sich selbstständig zu machen? Gibt es überhaupt noch Chancen, Potenziale oder ist schon alles vergeben? Was würdest du so sagen aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung aus dem praktischen Alltag? Also die Chancen sind äh, und die Möglichkeiten größer denn je, das äh, ist, denke ich, also für mich persönlich klar, aber auch relativ schnell ähm, recherchierbar. Man müsste sich nur mal anschauen, zum Beispiel das Kapital, das investiert wird in neue oder innovative Firmen. Hm. Ähm, das wächst quasi jährlich. Hm. Ähm, ich denke auch, jeder ähm, ja, normale Stadtbewohner merkt eben, äh, allein was den medialen Outreach von, von allen, von der ganzen Startup-Ökonomie betrifft, äh, was einfach. Ähm, ja, passiert und ähm, welche Möglichkeiten noch sind und wie viele neue, innovative und neue Ideen es auch immer wieder gibt. Und ähm, im Endeffekt auch hier wieder, man muss nochmal nach U Amerika schauen oder schauen, wer sind heute die, die wertvollsten Unternehmen der Welt. Es hm. ähm, sind nicht mehr irgendwie äh, VW oder Siemens, ähm, sondern sind halt die innovativen äh, und digitalen und, und nachhaltigen äh, Unternehmen, die ähm, ja, auch lange nicht die Historie haben jetzt von den großen Konzernen. Deswegen hm. ähm, denke ich, in Deutschland und Europa ist dieser Weg die nächsten Jahre klar, dass es immer mehr in diese Richtung gehen wird. Super. Ja, gibt es noch ein letztes Wort, noch ein, deine persönliche Mission vielleicht, die du hast, die du mitteilen möchtest zur Ermutigung oder was dich selbst so ermutigt als Leitsatz für unsere Zuschauer, Zuhörer? letztes Wort, ich würde es einfach wieder machen und empfehle es einfach genauso zu tun, wenn man für was brennt, einfach machen. Super, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du heute da warst uns an deinem Erfahrungsschatz und Erlebnissen hast teilhaben lassen. Wir werden noch ein kleines weiter, weiteres Video machen, was wir allen unseren Gründern oder Coaches oder Klienten auch anbieten, womit du deine eigene Firma, dein eigenes Vorhaben noch ein bisschen genauer vorstellst, was ihr genau macht, dass dann auch unsere Zuhörer, Zuschauer wissen, welchen Nutzen ihr bietet, denn jeder hat hat Eltern und wahrscheinlich Großeltern, die irgendwann mal nicht genau vor der Wahl stehen, die Wohnung, das Haus verlassen zu müssen, weil einfach die Sanitäreinrichtungen nicht altersgerecht sind und da bietet eher Lösungen. Da werden wir ein separates Video jetzt gleich noch machen. An dieser Stelle sind wir ansonsten am Ende gekommen mit unserem heutigen Thema mit John, mit Jonathan Kohl, der uns aus seinem Alltag heute berichtet hat mit der Firma Sinjovo. und ich wünsche nun, dass du auch du deinen Nutzen draus ziehst, vielleicht die Entscheidung triffst, die dran ist, um dein Projekt umzusetzen und ich lade dich gerne ein, wenn dir das Video, das Audio gefallen hat, zu liken, uns weiter zu empfehlen, den Kanal zu abonnieren und beim YouTube, ganz wichtig, die Glocke auch zu drücken, sodass du informiert wirst, wenn es neue Videos gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, John, dass du heute hier warst. Danke, Daniel.